Ja, meine lieben Studierenden, ähm, mein Name ist Alexander Lasch ähm, und ich wende mich mit diesem zweiten Video äh, in der jeweiligen Reihe Playlist für die Seminare im Wintersemester an Sie mit einer Toolübersicht, nachdem ich Ihnen im letzten Video schon ganz kurz die Struktur vorgestellt habe äh, für Ihr jeweiliges Seminar. Und ich würde mit dieser Toolübersicht... Ähm, erreichen wollen, dass Sie in Vorbereitung auf das Seminar schon einen ersten Überblick haben, auf welche Arten und Weisen wir miteinander zusammenarbeiten. Das wird ein ganz zentrales Element sein, ähm, dass wir kollaborieren und gemeinsam zielorientiert arbeiten. Das heißt, dass wir gemeinsame Ziele definieren und sie für sich genommen je individuelle. Und ich würde Ihnen die Tools heute in Reihe ganz kurz vorstellen. Ähm, sie können sich damit jetzt schon in den nächsten Tagen auseinandersetzen so dass wir gemeinsam in der nächsten Woche in die Lehre starten. Die Tools selbst sind zunächst erst einmal Matrix. Das ist der Öffner für Sie, für die akademische Lehre, für das Seminar. Ähm, ich hatte das Ihnen über Opal angekündigt. Äh, bitte äh, wählen Sie ja den Zugang entweder über einen Webclient, über einen PC-Client, äh, ein Client für macos OS oder für ihr Smartphone, IOS und Android. Also es wird die komplette Palette bedient. Äh, Matrix ist ein Messenger, der auf Servern der TU Dresden als eigene Instanz läuft. Es gibt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die Funktionalität reicht sehr nah an Telegram heran. Es gibt drei Aspekte, die Matrix noch nicht beherrscht. Das eine sind Videonachrichten, das andere sind Sprachnachrichten. Und schlussendlich ist die Uploadgröße von Mediendateien auf 10 Megabyte begrenzt. Ähm, wie Sie wissen, das ähm, ist bei Telegram, reden wir jetzt mittlerweile davon, dass Videofiles in der Größe von 2 Gigabyte eingestellt werden können, in Gruppen und Chats. Auch eine Ex Exportfunktion von Chats ähm, existiert bei Matrix noch nicht anders als bei Telegram. Lassen Sie uns mal einen kurzen Blick in die Gruppe stellvertretend für die kognitive Grammatik werfen. Neu eingestellt habe ich für Sie in dieser Gruppe ähm, ein sogenanntes Etherpad. Ein Etherpad ist ein What you see is what you get Texteditor. Und hier habe ich für Sie alle Informationen zusammengestellt, die Sie in Vorbereitung auf das Seminar brauchen. Hinweise organisatorischer Art. Ähm, bitte, bitte, bitte immer der Hinweis auf anonymes Feedback. Ähm, darüber freue ich mich sehr, weil es äh, im Gegenzug zu den regulär stattfindenden ähm, Evaluation ähm, tatsächlich ein Thema ist, das jeden Lehrenden betrifft und man sich freut über Rückmeldungen zu dem jeweiligen Kurs oder der ganzen Veranstaltung. Das nächste sind alle verwendeten Tools und Arbeitsumgebungen, die wir im Seminar einsetzen und allgemein ganz noch die Hinweise zur Professur. Heute wird es mir aber hier vor allen Dingen um diese äh, verwendeten Tools und Arbeitsumgebungen gehen. Die Matrix kennen Sie bereits, die erste angegebene Adresse. Das zweite Videokonferenzen werden wir realisieren in der Lehre mit GoToMeeting. Und das wird unser zentrales Videokonferenztool werden. Das nächste, eine kollaborative Arbeitsumgebung WONDER, ähm, alias Jutschreib, dient vor allen Dingen dazu, um gemeinsam in kleinen Arbeitsgruppen sich zu finden und zu diskutieren. Das blende ich hier mal auf. Das haben wir jetzt schon sehr erfolgreich zur ähm, Erstsemester-Einführung eingesetzt. Äh, ein entsprechendes Video verlinke ich als Infokarte an genau dieser Stelle. Ähm, und Sie können hier in kleinen Konferenzgruppen miteinander arbeiten und agieren. Nächstes Tool: ein kollaborativer oder ein kollaboratives Desktop äh, Miro vorher Realtime Board das ich für Sie angelegt habe. Exemplarisch jetzt hier blicken wir auf das Seminar zur Koloniallinguistik. Ich äh, ziehe das mal ein bisschen auf. Sie finden hier alle Informationen ähm, und Links, die Sie ebenfalls schon in der Matrixgruppe gesehen haben. Und dann sehen Sie möglicherweise hier eine Materialablage, die wir für alles verwenden werden, was wir im Seminar gemeinsam erarbeiten. Diese Übersicht ist zugleich Seminarplan wie ähm, äh, eine äh, Basis, um Material abzulegen, zu präsentieren und zu zeigen. Der Link, den ich Ihnen geteilt habe in der Matrix ähm, ist, äh, und ich würde mich sehr freuen, wenn alle, die nicht zu dem Seminar kommen, uns dieses Board nicht zerschießen, ähm, ist äh, tatsächlich äh, so angelegt, dass Sie hier schon kollaborieren können, also mitarbeiten können und bereits Material einstellen und nutzen können. Dann ähm, vielleicht ganz kurz weiter zu dem, ähm, zur kollaborativen Seminarbibliothek bei Sotero. Ähm, legen Sie sich hier bitte einen äh, Zugang äh, an, wenn Sie noch keinen haben, ähm, und beantragen Sie bitte die Mitgliedschaft in dieser Gruppe. Ähm, das, was Sie hier sehen, ist eine kleine Auswahl erster Literatur, die wir brauchen im Kontext von de der kognitiven Grammatik. Und Ganz kurz zu diesem Bibliografierprogramm Sotero und Citavi. Auch dazu werde ich gleich als Infokarte einen Link zu einem weiteren Video äh, setzen. Diese können Sie mit entsprechenden Plugins äh, in Word benutzen, um äh, standardmäßig äh, äh, Bibliografien und Kurzzitierweisen einzupflegen. Simon Mayer-Vieracker äh, hat für die Linguistik in Dresden einen eigenen Zitationsstil, angefertigt und zertifizieren lassen, sodass Sie den direkt nutzen können für die Zitation Ihrer Arbeiten. Und Sie können natürlich auch weitere Literatur dieser kollaborativen ähm, Seminarbibliothek hinzufügen. Und das Letzte, auf das ich Sie hinweisen möchte, ist die Playlist mit allen medialen Inhalten bei YouTube. Und das ist jetzt exemplarisch die Playlist für ähm, die ähm, kognitive Grammatik. Und Sie können hier alle Inhalte zum Seminar, eben auch dieses Video, ähm, einsehen. Das sind im Wesentlichen die Tools, die wir verwenden werden im Wintersemester. Machen Sie sich in den nächsten Tagen damit vertraut, bitte, sodass Sie sie in der Regel ähm, gut verwenden können. Wir werden uns aber auch im Seminar Zeit nehmen, mit den entsprechenden Tools zu arbeiten. Sie haben im Seminar den Blog gesehen, wo es um die Fragen von digitaler Präsentation und Repräsentation geht. Und das wird genau der Punkt sein, an dem wir gemeinsam ins Gespräch kommen, über auch die technische Aufbereitung und die technischen Möglichkeiten um Kollaboration effektiv umzusetzen. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch entspannte Tage vor der Vorlesungszeit. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Stundenplan gut zurechtkommen. Wenn Sie Fragen, Sorgen und Probleme diesbezüglich haben, wenden Sie sich bitte an mich. Ich antworte in der Regel sehr schnell. Liebend gern bitte über die entsprechende Matrixgruppe. Ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ja, und ganz kurz zum Abschluss, äh, links sehen Sie jetzt zwei Videos aus meinem Kanal und Sie kennen das Spiel, die YouTube-Routinen und vor allen Dingen die Algorithmen dahinter. Wenn Sie die äh, Videokontente mögen, egal von wem, liken Sie sie, abonnieren Sie die Kanal, äh, den Kanal ähm, und drücken oder läuten Sie die Glocke. Das hat zur Folge, dass Sie automatisch benachrichtigt werden, wenn Ihr, Ihr abonnierter Kanal neue Inhalte einstellt. Bis dahin und zum nächsten Mal, Ihr Alexander Lasch.